Heute machen wir wieder ein letztes Mal für euch und diesmal haben wir so ein Prachtstück, sofort zum Anfang, so ein riesigen Stift und wollen gucken, ob man damit malen kann. Und zwar schreiben wir jetzt, was soll ich denn jetzt mal malen? Okay, um, die Runde 1 beginnt in 3, 2, 1, go. Maximal eine Uhr. Oh. Nein, wie bin, ja bin Nein! <lacht> Was ist das denn für eine Ruhe? Also. Eins, zwölf, sechs, neun und drei und jetzt noch hier so ein fettes Ding. Stopp! Das ist Maxis Uhr, die er mit dem großen Stift gemalt hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Er hat auf jeden Fall Sekunden dafür gebraucht. Jan so. malt jetzt eine Lampe. 3, 2, 1, go! Was ist das für eine Lampe? Ja, auf dem Kopf sieht man das nicht. Stop. Okay. Sieht man das? Ja. Also, ja, Lampe. Hier ist das, wo das Licht rauskommt. Und ich habe Sekunden dafür gebraucht. So, kommen wir nun zum zweiten Teil. Nachdem wir den ersten Teil mit dem Riesenstift überwunden haben, machen wir jetzt die zweite Challenge. Was das? Das ist, das ist das ich Ja, und zum Abschluss kloppen wir den großen Stift im Mülleimer. Also. Also, was machen wir jetzt? Runde 2. Wer kann schneller ein Ein Papierflieger Wie Maxi den großen Stift mit seinen Hasenzähnen durchnagt. Durchnagt? Okay, 3, 2, 1, go! Ah. Fertig! Was? Okay. Meins. Das sieht doch gut aus. Maxis. Was soll, was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Der sieht doch voll schön aus. Als. Vierte Runde und letzte Runde für heute. Malen. Okay, als dritte Runde machen wir, wie jemand seinen Stuhlgang verzehrt. Und go. Fertig? Ähnlich. Doch. Okay, so sieht meins aus. Das ist der Mensch und das ist der Stuhlgang und er verzehrt ihn. das ist schon, so Gasamtchen, weil ihm das ja mit Wasser im Mund die ganzen Bahnen im Monsun nicht, auch Nein. Ähm, ja. Die Scheiße ist zwar okay, <lacht> aber das ist kein Mensch. Die zweite, so die zweite Runde geht an Maxi, aber weil ich eher fertig war, habe ich die eher Runde gemacht. Es steht gleichstand. Kommen wir nun zum Finale. Es steht nicht gleichstand. 1 2 3 4 5 1 2 3. 5 3. Okay, es steht 5 zu 3 für Maxi. Und was noch kommt für eine Challenge ist die 3% Tomatensaft mit Cola und Fanta. Wer davon mehr trinken kann, es wird jetzt noch der große Stift in die Mülltonne gepfeffert. Ja, da nehmen wir euch doch gleich mal mit. Und zwar, wir ja. nehmen den großen Stift. Und dann haben wir hier auch schon wieder die Mülltonne. Stopf rein, sagst du. <lacht> <lacht> Scheiße geht nicht rein. Das schneid schon.